Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Pickup-Video. Ja, ein Monat ist schon wieder vorbei, irgendwie geht das gefühlt immer schneller, die Weihnachtszeit steht an und so weiter. Ja, ich fasse jetzt mal November und Dezember, wie ihr vielleicht schon im Titel gesehen habt, zusammen. Ganz einfach, weil ich ähm, ja sehr fleißig war bisher. Ich hatte ja im November Geburtstag, jetzt kommt dann noch das Weihnachtsgeld dazu und so weiter. Da habe ich jetzt schon mir so einiges gegönnt und für Dezember soll es das jetzt auch gewesen sein. Man muss es ja nicht über Betreiben. Ich will erstmal das Spiel, was ich mir alles gekauft habe. Ja, ich, es ist wieder einiges passiert und zwar ja, ein paar Switch-Spiele habe ich mir geholt, natürlich auch ein paar klassische Spiele. Ich war äh, letzten Sonntag auf der Pixelbörse in Düsseldorf und zack, herrlich, Veranstaltung. Dazu gleich später. Das will ich so ein bisschen jetzt in zwei Teile teilen. Einmal die Sachen, die ich jetzt außerhalb dieser Börse gekauft habe und einmal während der Börse. Ich würde sagen, wir fangen gleich ohne Großgeräte an mit dem ohne die Börse. Später denn wie gesagt, mehr zur Pixel Börse, die übrigens fantastisch ist. Aber fangen wir an. Und zwar, normalerweise zeige ich euch ja nicht meine Musik-Pickups, aber dieses Mal kann ich es nicht anders machen und zwar habe ich mir das Album von Krut geholt. Ja, ihr werdet es wahrscheinlich viele kennen. Das ist die Band, wo auch der Weidemann vom Kanal Schroff gezockt mitspielt. Super sympathischer Typ und echt geile Mucke. Dafür, dass sie das quasi nur hobbymäßig machen, finde ich das richtig, richtig gut. Ist genau mein Stil. Also wenn ihr so ein bisschen auf härteren Metal steht, würde ich euch das Album auf jeden Fall auch empfehlen. Ich habe euch die Bandseite unten verlinkt, wenn ich sie nicht vergessen habe. Also hier, Panda... Beim Schneiden hier schön den Link unten einblenden. Auf jeden Fall kann ich euch das sehr, sehr gut empfehlen. Und er hat mir nicht nur diese CD geschickt, die ich, wie gesagt, sehr, sehr gerne mag, sondern auch noch drei Gameboy-Spiele als Geschenk. Vielen Dank an dieser Stelle, lieber Weidemann. Und zwar einmal Monster Max. Ja, das sagte mir so ein bisschen gar nichts. Das ähm, habe ich kurz reingespielt, natürlich für die, für die Aufnahmen. Das sieht so ein bisschen aus wie dieses ähm, Altered Space 3D, hieß es, glaube ich, aus dem Erscheinungsjahr. Also isometrische Sicht. Ihr Navigiert da drin rum. Ja, ist natürlich wie dieses alte, alte Problem mit der isometrischen Sicht. Die Steuerung fühlt sich einfach nicht hundertprozentig richtig an. Aber vielleicht muss man sich da auch einfach nur eingewöhnen. Ähm, ich schaue mal, wann ich mir das mal etwas näher betrachte. Und jedenfalls, das hat er mir geschickt. Dann. Bad and Wet, das äh, war ich schon immer so ein bisschen neugierig drauf und zwar weil das aus dem Skate or Die Universum ist und Skate or Die habe ich damals auf den 386er hoch und runter gezockt. Ich glaube es war doch mit EGA Grafik, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ich weiß, das ist quasi so eine Art Spin off der Serie für den Game Boy. Ja, scheint so eine übliche Skate-Mini-Spiel-Sammlung zu sein, ist auch nicht gerade einfach. Ich habe mal geguckt, hat aber ganz gute Bewertungen eigentlich. Also muss es sich ja theoretisch lohnen, da auch die Mühe reinzustecken. Das hat er mir geschickt. Vielen Dank auch dafür an dieser Stelle. Und als letztes Killer Instinct. Da habe ich jetzt sogar zu diesem Zeitpunkt auch schon einen Test zu gemacht. Der müsste, boah, lasst mich kurz überlegen, wenn das ausgestrahlt wird, übernächste Woche kommen. Ich versuche hier immer so ein bisschen zwei Wochen im Voraus zu produzieren, weil irgendwie sonst werde ich unruhig. Ich, ich brauche immer irgendwie ein paar Tests auf Halde, ich weiß auch nicht wieso. Ähm, ist gar nicht so schlecht. Also dafür, dass so diese, diese typische Spiele auf dem Gameboy haben es hier eigentlich schwer. Ich habe ja auch schon so ein paar Gurken behandelt, weil ja eigentlich die, also Mortal Kombat zum Beispiel, das ist, ist ja nicht gut auf dem Gameboy. Weiß natürlich auch, der Gameboy hat begrenzte Knopfanzahl, die Leistung ist nicht unbedingt die beste und so weiter. Aber dafür ist das echt solide umgesetzt. Also wie gesagt, diese drei Spiele hat er mir kostenlos dabei geschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Natürlich hat mich wirklich sehr gefreut und alle Spiele hatte ich sogar noch gar nicht. Also perfekt, da geht's nicht, würde ich sagen. So, dann kommen wir zur nächsten da habe ich mir noch ein Gameboy-Spiel so bei einer eBay-Auktion geholt und zwar Bubble Ghost. Dafür habe ich jetzt ja auch schon noch ein Review schon gemacht. Sehr sehr sympathischer kleiner Puzzler, wo ihr so einen kleinen Geist spielt und dann einen Luftballon durch durch ja so, so ein Level ähm, pusten müsst, weil ihr seid natürlich ein Geist logischerweise, wie der Name schon sagt und deswegen könnt ihr nicht mit der festen Welt interagieren, aber ihr könnt pusten damit einen Wind machen und damit halt den Ballon so die verschiedenen Hindernisse zu lotsen, macht sehr sehr viel Spaß, kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen, ist sogar eines der ganz ganz frühen Titel des Gameboys, aber dafür hat das so viel Charme, also echt top umgesetzt, kann ich wirklich nur jedem Puzzle interessierten empfehlen, jeden fall das war es jetzt gameboy mäßig was ich mir außerhalb der pixelbörse geholt habe dann habe ich noch eine Ebay Auktion gewonnen, ein kleines Set mit einigen Game Gear Spielen. Wie ihr wisst, ich möchte bei dem Game Gear mal so ein bisschen mehr Liebe hier auf YouTube bringen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Game Gear zu unterrepräsentiert ist. Okay, ich hatte damals auch kein Game Gear. Ich habe immer ja immer so neugierig drauf geschielt, war immer sehr fasziniert davon und da will ich jetzt einfach die Bibliothek jetzt einfach mal so ein bisschen erforschen und äh, euch daran an meiner Reise quasi teilhaben lassen und ich finde einfach, Game Gear gibt es zu wenig Content. Genauso übrigens wie für DOS-PCs. Ich habe ich hab keine Ahnung warum. Ich denke mal, okay, letzteres DOS-PCs ja, ist halt nur so eine Sache auf modernen Computern, alte Computerspiele zu spielen und so weiter. Und ähm, ich sage mal, so ein altes Super Nintendo, da stellt man sich wahrscheinlich eher mal schon mal hin, als jetzt so einen alten Retro-Computer, wo alles vernünftig läuft, weil das natürlich auch viel Platz einnimmt und so weiter. Könnte vielleicht ein Grund sein, aber nur eine Vermutung. Und zwar war dabei, war ich das sehr günstig. Also vier Spiele für, boah, ich glaube, 11 Euro gezahlt. Also durchschnittlich so Pi mal Daumen 2,50 Euro äh, im Schnitt für das Spiel. Kann man mal machen, würde ich sagen. Es sind natürlich keine superkörper dabei. Eins habe ich schon natürlich doppelt gehabt, aber nun Fangen wir an. <lacht> Und zwar Ayatollah Senners Monaco GP2. Ja, ist im Prinzip spielt sich das so ganz grob äh, wie äh, Formel 1 auf dem Gameboy natürlich etwas grafisch besser. Was mich zuerst überrascht hat, ist, dass äh, der Bildschirm zweigeteilt ist. Oben habt ihr Strecke, unten habt ihr die Rennaction. Aber was sehr sehr sehr gut beim Fahrgefühl. Ich war zuerst etwas verwirrt, ähm, aber eingebautes ist zwar das Schalten, das Gang hochschalten. Und zwar habt ihr halt ähm, mit dem linken Knopf bremst ihr, mit dem rechten Knopf äh, ja, gibt ihr Gas logischerweise. Und immer wenn ihr Gas gibt, schaltet ihr auch automatisch einen Gang hoch und beim Bremsen schaltet einen Gang runter. Und dadurch muss man halt immer zweimal drücken, einmal hochschalten, zack Gas geben und so weiter. Das finde ich das Hört sich etwas komisch an, aber wenn man es einmal drauf hat vom Gefühl, ist das echt gut. Das ist also nicht zu unterschätzen auf jeden Fall. Aber ansonsten, naja, guten Formel 1 Spiel. Ich habe ein paar Rennspiele. Es sieht vernünftig umgesetzt aus, aber es ist natürlich jetzt nicht unbedingt mein Genre. Der war als zweites Spiel dabei Crash Dummies, ja da habe ich kurz reingespielt, das scheint im Prinzip 1 zu 1 wie die Version für den Game Boy zu sein, da habe ich ja auch schon einen Test äh, zu gemacht. Ja also im Prinzip Minispielsammlung nur halt in Farbe, sieht natürlich dadurch etwas besser aus. Ja also schätze mal das Fazit wird wie beim Gameboy sein, ist okay, aber halt eine Minispielsammlung. also ob man das heute so Tage noch unbedingt braucht, würde ich nicht unbedingt sagen. Ne? Denn das Spiel habe ich schon, das Jungle Book, da habe ich ja, wo ich ja noch diese Konsolenkrieg-Folgen gemacht habe, die ich irgendwann eingestellt habe, weil irgendwie der Aufwand dann doch einfach zu hoch der da dahinter steckt. und ja, es kam auch damals von den Klickzahlen her nicht ganz so gut an wie die wie die klassischen Tests, deswegen habe ich eigentlich diese Serie eher eingestampft. Ja, ist ein solides Spiel auf jeden Fall, schöner Virgin-Plattformer zu einem Zeichentrick aus den 90ern, jeder, der eigentlich weiß, Virgin Interactive hat ja damals viele dieser dieser Zeichen trick gemacht, so nenne ich es einfach mal und die spielen sich alle sehr ähnlich, sind vom Ziel her ähnlich, das erwartet euch hier im Prinzip und dann als Viertes The Ottifans. Ja, da habe ich auch schon quasi einen Test dazu gemacht. Und zwar für die Master System Version. Und als ich reingespielt habe, das erste Level, das ist im Prinzip genauso. Spielt sich genauso auch mit diesem Kamerarucklern, was so ein bisschen verwirrend ist manchmal. Aber scheint im Prinzip, das war ja damals üblich, dass man für, für das Game Gear und für das Master System quasi parallel entwickelt hat. Weil anscheinend die, die Technik so sehr teilen. Ähm, ja, ist ein solider Plattformer. Natürlich otti die äh, Ottifanten ist natürlich sehr sympathisch, kann man auch nicht viel falsch machen. Das war quasi aus dem eBay-Deal. Ja, und dann habe ich mir noch ein paar Switch-Spiele geholt. Und zwar gleich am Monatsanfang, als es rauskam, die Diablo 3 Eternal Collections. Ne? So, so spiegelt es nicht ganz. Ja, äh, Diablo 3 mag ich, habe ich damals auf dem PC gerne gespielt, aber nicht. Übermäßig und ähm, ja, ich weiß neugierig, wie das auf die Switch portiert wurde und ich muss sagen, das haben sie gut gemacht. Ich war sehr skeptisch. Ich bin ja PC-Spieler. Ob man da bei dem Genre das mit der ohne Maus vernünftig hinkriegt, war ich sehr, sehr skeptisch, muss ich sagen. Aber spielt sich sehr gut. Tastenbelegung ist super, spielt sich sehr flüssig von der Hand. Ich habe jetzt mit der Nekromantin angefangen. Ein sehr schönes Spielgefühl. Macht auf jeden Fall einen sehr, sehr runden Eindruck. Also auf der Switch könnt ihr das sehr gut spielen. Läuft auch in 60 Frames per Second, sowohl im Handheld-Modus als auch im Dock-Modus. Wo Handheld-Modus bin ich jetzt. 100% sicher, aber ich glaube schon. Guckelt nie. Auch wenn volle Action auf dem Bildschirm ist, kann ich euch empfehlen. und Denn als nächstes hatte äh, Amazon äh, für gewisse Zeit eine 3 Switch Spiele für 100 Euro Aktion und da habe ich mir jetzt auch so ein paar Titel geholt die mir vorher auch so ein bisschen teuer waren. Also als erstes von dem Paket äh, habe ich mir Pokémon Let's Go und zwar die Evoli Edition geholt. Ja mit Pokémon, das kam mir so etwas spät für mich, da war ich schon so in dem Alter wo man auch, das ist auch Kinderkram, das ist gar nicht so cool. Deswegen bin ich jetzt auch gar nicht so sehr auf diese Pokémon Spiele fixiert, aber das hat mich dann doch etwas überzeugt, weil ich schon neugierig ist, weil natürlich diese Spiele auch sehr hoch gelobt werden und ich habe halt gelesen, dass das quasi so eine Art Remake des ersten Teils ist, allerdings so ein bisschen ja, casualisiert. Das heißt, so etwas einfacher gemacht und da ich ja Einsteiger bin, ist das natürlich für mich das Perfekte. Ne? Ich habe jetzt aber nur ganz kurz reingespielt, weil ich gar nicht so viel Zeit zum Spielen hatte, nämlich weil ich die ganze Zeit nämlich, mit einem anderen Spiel verbringe momentan, was ich euch gleich Zeige. Ähm, aber ja, machten so den Eindruck, würde ich sagen. Also, ich bin schon mal gespannt, wenn ich mir etwas mehr Zeit habe und auch mehr einsteigen kann. Also, Pokémon Let's Go Evoli war auf jeden Fall auch dabei. Dann habe ich mir noch geholt den Kirby. Ja, da war ich auch schon sehr, sehr neugierig drauf, als das rausgekommen ist. Mich hat es aber immer abgeschreckt, weil ich gelesen habe, dass das vielleicht so 4-5 Stunden Spielzeit hat und dann für einen vollen Preis von 50 bis 60 Euro irgendwie und bei die. Nintendo spielen, weiß man ja normalerweise, die, die fallen nie in Preis großartig. Das war mir doch, doch vom preis leistungs viel, viel zu teuer. Ja, aber ich, durch diese äh, Aktion habe ich das natürlich jetzt so gesehen günstiger bekommen. Das ist denn okay. Also immer noch am oberen Rand für mich für 4-5 Stunden, weil das hat natürlich jetzt, glaube ich, auch nicht so großen Wiederspielwert. Beziehungsweise, glaube ich, kann man den Level dann ja nochmal neu spielen, um dann wirklich alles einzusammeln und so weiter. Aber der Typ bin ich nicht. Dafür habe ich auch viel zu viele Spiele, die dann auch noch meine Aufmerksamkeit brauchen. Das habe ich jetzt noch so gar nicht getestet und angespielt. Deswegen kann ich dazu überhaupt nichts sagen. Und warum? Wegen dem Spiel hier. Das raubt mir wirklich momentan Switch-mäßig. Ich bin da so angefixt von dem Spiel. Und zwar Moonlighter. Kann ich euch nur jedem empfehlen. Es ist ein wirklich interessantes Spiel. Und zwar ist es so, dass ihr einen Ladenbesitzer in einer Stadt spielt. So, ihr habt so einen typischen Laden, wo ihr, das kennt ihr wahrscheinlich von jedem Rollenspiel, wo ihr hingeht und euch irgendwelche Zutaten und so weiter kauft. So ein Ladenbesitzer seid ihr. So, das seid ihr aber am Tag. Denn, nachts zieht ihr in die Dungeons des Dorfes und besorgt denn die Sachen, die ihr tagsüber verkauft. Und natürlich verbessert ihr dadurch ja auch eure Ausrüstung und so weiter. Jedes Mal, jeder Dungeon ist immer so ein bisschen neu. Also es gibt natürlich verschiedene Arten von Grunddungeons, aber die Räume und so weiter werden halt immer neu aufgeteilt. Dadurch ist quasi die Gegner immer dieselben und die Grundstruktur natürlich immer dieselben. Aber es ist halt immer doch was anderes. Jeder One ist dadurch anders. Ihr kriegt immer was anderes, was ihr einsammelt dann verkauft ihr die Gegenstände und dann äh, könnt ihr euch eure Ausrüstung verbessern, dann könnt ihr halt in den nächsten Dungeon, der etwas schwerer drin ist und so weiter und so weiter. Und dadurch kriegt man wirklich so so eine wirklich eine sehr, sehr schöne Art Suchtspirale, wo man einfach immer mehr will, immer mehr will, immer noch eine Ebene weiter in den Dungeon, äh, bessere Ausrüstung und dann kannst du noch eine Ebene weiter und so weiter und so weiter. Hat natürlich so ein bisschen ordentlich gegrindet mit dabei, wo ihr dann schon mal, sagen wir mal, 5, 6 mal, 7, 8, 9 mal teilweise wirklich in den Dungeons runter müsst, um erstmal Sachen zum Verkaufen zu, zu organisieren, damit ihr halt genug Geld habt, um eure Ausrüstung zu, zu upgraden und so weiter. ist natürlich einiges an Fleißarbeit dabei, aber irgendwie... Auch, auch das Stil, die Musik ist so herrlich. Und ja, also die Dungeons spielen sich übrigens wie so die klassischen 2D-Zelda im Prinzip. Natürlich nicht exakt, ganz so viele Gegenstände wie ein Bumerang oder sowas habt ihr nicht. Ihr könnt dann zwischen Waffensets wechseln und so weiter, das geht, aber mehr auch nicht. Aber es ist auf die Basics beschränkt, aber das ist auch gut so. Es macht sehr, sehr viel Spaß und die Musik, diese Stadtmusik, ah. Herrlich. Kann ich wirklich nur jedem, wirklich jedem wärmstens ans Herz legen. Das ist wirklich eine Indie-Perle. Kostet äh, Vollpreis 40 Euro. Das ist es wert. Holt's euch. Auf jeden Fall. So, das waren jetzt die, die ich mir so geholt habe. Und jetzt machen wir einen kleinen Schnitt und dann kommen wir zur Pixelbörse. So, und jetzt kommen wir zur Pixel Börse in Düsseldorf. Finde ich eine wunderbare Veranstaltung. Die Location ist sehr, sehr schön dort im Zack. Man findet super Parkplätze vor Ort. Und es, das Ganze ist einfach nicht so überfüllt wie andere Retro-Börsen. Deswegen fahre ich da eigentlich immer ganz gerne hin. Leider verpasst man das irgendwie so schnell, weil die jetzt keine eigene Seite haben. Und dann muss man wirklich bei der Facebook-Gruppe den folgen. Aber jeder, der so ein bisschen im Einzugsgebiet von Düsseldorf wohnt, kann ich wirklich diese Veranstaltung sehr, sehr gut ans Herz legen. Habe natürlich auch einige Leute getroffen und mich mit dem unterhalten. Vor allen Dingen mit dem Weidemann, dem Retro-Joe, seiner Angetrauten und dem Hooli-Nerd. An, äh, an dieser Stelle, viele Grüße an euch. Mein Gott, wenn ich mal richtig aussprechen könnte. <lacht> War sehr, sehr schön sich mit euch zu unterhalten und eigentlich schon dafür hat sich schon die Börse auf jeden Fall gelohnt. Beziehungsweise, ja, Pixel börse heißt es, ja. Aber wie gesagt, ich kann euch diese Veranstaltung wirklich nur sehr, sehr empfehlen. Macht sehr, sehr viel Spaß dort auf jeden Fall. Ja, dann habe ich natürlich auch äh, mir einige Sachen gekauft und fangen wir mal mit den Retro-PC-Kram an, und zwar The 11th Hour. Das ist der Nacht oder das Nachfolgerspiel von The Seventh äh, Guest. oh Gott diese THs immer auszusprechen, schlimm. Ähm, der PC-Veteran dürften die Spiele eigentlich ein Begriff sein. Das war damals von Sierra und damals kamen wir ja die CDs auf. Und die ganzen Entwickler dachten, oh, boah, da passt so viel Megabyte drauf. Wie sollen wir das denn voll kriegen? Ja, äh, machen wir Realfilmaufnahmen drauf. Ja, haben sie gemacht und deswegen kamen ja damals äh, nicht nur auf dem PC, sondern auch bei dem Sega CD-Add-on diese Full-Motion-Videospiele auf. Und äh, The Seventh Guest, das war sehr, sehr erfolgreich. Und natürlich auch ein Nachfolger. Ja, war sehr günstig. Ich habe 3 Euro bezahlt bei Moody. Sehr, sehr faire Preise. An dieser Stelle viele Grüße an dich auf jeden Fall. Dann habe ich mir von ihm auch noch ein Klassiker geholt und zwar Age of Empires. Ich glaube Dazu muss ich echt nicht viel sagen, oder? Meisterhaft der Strategie-Serie. Das ist jetzt natürlich nicht das, äh, das Original-Release, sondern das ist gleich hier mit dem Expansion-Pack der Aufstieg rums mit dabei. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Jetzt habe ich es endlich. Habe ich damals gesuchtet ohne Ende. Echtzeit strategie fans die kennen das Spiel natürlich. Man kann es man momentan, glaube ich, auch auf Steam als, äh, als HD-Remake kaufen. Oder war es der zweite Teil? ich nee, glaube, den ersten Teil konnte man sich kaufen. Auf jeden Fall empfiehlt sich sehr und ich glaube das kriegt man auch so mit, mit Hänge und Würge sogar auf einem modernen Computer zum Laufen, aber ach, da keine Garantie. So und das waren die PC Sachen und dann gab es natürlich noch ein paar Super Nintendo Spiele. Die habe ich an einem Stand geholt. Die haben so eine kleine Aktion gehabt, wenn man drei Spiele gekauft hat, dann hat man 15% Rabatt auf die Gesamtsumme gemacht. Das habe ich natürlich ausgenutzt und mir dann halt auch drei Spiele geholt. Und zwar fangen wir an äh, Toy Story. Ja. Da denkt man vielleicht so im ersten Augenblick, na, ah, Toy Story, äh, Kinofilm, Kinderkino oder Animationszeichentrick, Kinofilm, äh, ist bestimmt eine mistige Lizenzversoftung. Nein, das Spiel soll in der Tat richtig gut sein. Vor allem auch, weil es zwischendurch mal die Spielstile wechselt und nicht nur so ein Standard Jump'n'Run ist oder ähnliches. Also da habe ich wirklich mal Bock drauf, mal näher einzusteigen. Das soll wirklich, wirklich gut sein. Aber auch relativ günstig, wie gesagt, durch diese 15% aktionen sowieso. Kann man nicht viel falsch machen mit, denn natürlich vom selben Stand, da war, ich, war mir der Name so sehr interessant, Utopia. Und zwar habe hab ich mir so so, so ungefähre äh, Vorstellung gehabt, weil das riecht eigentlich irgendwie so nach einem Aufbauspiel oder ähnliches. Der Händler, mit dem ich mich kurz unterhalten habe, meinte auch von wegen, das ist sowas wie SimCity. Ich habe jetzt kurz reingespielt, ich fand die Menüführung, ihr seht sie ja wahrscheinlich auch bei, bei den eingeblendeten Aufnahmen, sehr mh, verwirrend, sage ich mal. Also da das ist wirklich nicht einfach so ein Pick-up im Play-Spiel, da muss man sich wirklich glaube ich erst ein bisschen reinfuchsen. Aber bin ich mal gespannt, wenn ich das mache. Mache. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus und Aufbauspiele spiele ich ja grundsätzlich gerne. So, und dann noch als letztes: King of Monsters. Ja, das scheint ein solides Kloppspiel zu sein, wo man ja in eine Monsterrolle schlüpft. Boah, ich weiß, Puh, hätte keiner gedacht. Ähm, ja, und gegen andere Monster kämpft. Aber das Gute ist halt, man ist halt so groß und dadurch. Kämpft man in einer Stadt und dann haben man auch so ein paar Kollateralschäden. Da kommt man mal ein Militärhelikopter, den man mit kaputt machen kann und so weiter. Sieht auch sehr interessant aus, muss ich auf jeden Fall sagen. Aber auch da habe ich es bisher nur kurz reingespielt. Kann ich jetzt keine tiefer gehende Meinung mehr bilden. So, das war eine Super Nintendo Spiele. Und dann habe ich natürlich auch... Ein Spiel für den Game Gear, ne, für den ich ja gerade den gesprochen habe, geholt und zwar Alien 3. Ja, sah interessant aus. Alien 3, dachte ich, kannst du nicht viel falsch machen. Ich habe es reingespielt. Ja, macht Spaß, würde ich sagen. Also gefällt mir persönlich besser als der Game Boy Titel, muss ich sagen, weil das so ein bisschen mehr straightforward ist auf jeden Fall. Aber ja. Freue ich mich auf jeden Fall mal genauer einzusteigen. Mehr Game Gear Spiele, die mich interessiert haben, sind es leider nicht großartig. Und wenn Moment dann halt nur die, gleich die teuren. Und ich wollte natürlich jetzt erstmal so für den Anfang so, so die billigen abdecken. Ne? Ähm, wie gesagt, auch da ist natürlich der Game Gear so ein bisschen unterrepräsentiert. Ich weiß gar nicht, ist der wirklich so gefloppt damals? Aber ja gut, so, so, na, so erfolgreich wie der Game Boy war er natürlich nicht. Ne? Klar, aber so selten. Keine Ahnung. So. Kommen wir zu den Gameboy-Spielen. Und zwar habe ich mir für 2 Euro beim Hoodie auch am Stand geholt. Für Mary Kate und äh, Ashley Olsen. <lacht> Warum ich mir das geholt habe, könnt ihr euch ja wahrscheinlich vorstellen. Ne? Für, für welche Videoserie. Also, ja, ist klar. Also, irgendwann könnte auf was Fall mit den beiden eine Folge kommen, Von dem Spiel erwarte ich mir natürlich überhaupt nichts und das kommt natürlich in die Quetzig-Serie. Klar. So, und dann äh, ein weiterer Titel, den habe ich auch schon länger so ein bisschen auf meiner... Was ist das denn, Liste? Da gab es The Page Master. Ja, auch das, das war ja auch damals ein Film... Äh beim Reinspielen kam so ein bisschen allerdings die Ernüchterung. Es scheint doch eher eine lieblose Lizenzversoftung zu sein. Ich fand die Steuerung irgendwie so komisch. Und zwar rennt der Protagonist immer super schnell. Und was ich auch mal bemängelte bei der Quetzich serie ihr, ihr kennt das, ne? Ihr, ihr lauft in ein Spiel und dann stoppt ihr. Aber, aber der läuft noch so ein bisschen weiter. Und das mag ich nicht. Ich möchte, so wie das macht der Mario nicht umsonst so. Wenn ihr lauft und anhaltet... Dann bleibt der auch stehen. Ne? So sollte es sein. Und deswegen hat man so einen Grundeindruck von so einer schwammigen Steuerung. Gefällt mir nicht. <lacht> das ist auch hier das weitere Wort irgendwie, ich glaube, übertrieben. Denn Alfred Chicken ja, ist ein äh, sehr günstiges Spiel, muss ich sagen. 4 Euro habe ich bezahlt, sehe ich hier gerade. Ja, äh, boah, ich war eigentlich wegen dem Titel neugierig, ehrlich gesagt. Scheint so eine Art Jump'n'Run zu sein auf jeden Fall, ähm, wo man so ein bisschen ja, Vertikalität hochgeht. Also ich habe jetzt nur das erste Level angespielt. Ja, scheint aber vom Prinzip her doch interessant zu sein. Auch mal was anderes als nicht diese Standard-Plattformer auf jeden Fall. Also natürlich ein Plattformer, aber nicht kein Standard-Plattformer so. <lacht> Bin ich mir auch mal gespannt, da näher einzutauchen auf jeden Fall. Vor allem wegen den Titel, also Alfred's the Chicken. <lacht> oder ist das wieder eine Comic-Vorlage, die mir irgendwie in Gang ist? Weil irgendwie das Gefühl bei vielen Spielen, wo es eine Comic- oder Zeichentrick-Vorlage gab, die kenne ich nicht. Keine Ahnung, also keine Garantie. Denn was etwas hochpreisiger war, was, was auch so ein bisschen interessant war, Mole Mania. Ich weiß, das habe ich auch schon so ein bisschen den Namen immer mal wieder gehört. Das ist richtig gut. Also, ich habe da kurz ja für die Videoaufnahmen reingespielt. Das ist richtig gut. Und zwar ist das von der Draufsicht her: da habt ihr so Labyrinthe. Und ihr seid ein Maulwurf, wie der Name ja schon sagt. Und ihr müsst dann halt zum Ausgang geraten. Aber da sind natürlich teilweise Steine im Weg oder andere Hindernisse. Das ist ja blöd. Aber ihr seid ja ein Maulwurf. Also, was macht ihr? Grabt euch in die Erde. Und sieht dann sieht es natürlich ganz unten äh, ganz anders aus. Geht denn dahin, wo ihr hin wolltet, könnt ihr euch wieder ausgraben und schon habt das Hindernis überwunden. Natürlich gibt es dann auch unten andere Hindernisse und dann muss man schon mal ein bisschen immer hin und her gucken. Aber vom Spielprinzip her finde ich das echt gut. Also da freue ich mich auch schon mal wirklich, denn mal länger Zeit rein zu investieren. Ist mal was anderes. Ne? Und das ist echt echt gut. Also da habe ich wirklich Spaß dran. So, und als letztes Spiel für den Gameboy habe ich mir noch geholt Street Fighter 2, weil hier immer wieder gesagt wurde, wie gesagt, dieser, ob wir bei Killer Instinct, das Gameboy ist bei diesen 1 zu 1 Klopp-Spielen, nenne ich das immer. Ich weiß gar nicht, was da der professionelle Begriff ist, Prügelspiel oder Brawler ist da eher so wie Double Dragon mäßig, ne? wo man halt so Massen hat. Ha. Aber ne, wir haben ja einige Experten des Genres da. <lacht> Entschuldigung, ihr könnt mich ja gerne aufklären. Ja, da wurde ja immer wieder gesagt, dass das wirklich sehr, sehr gut umgesetzt ist, wo ich ja immer etwas skeptisch bin bei dem Genre. Aber ich habe reingespielt und top! kann man echt nicht meckern. Also da freue ich mich auch schon, meinen Test drüber zu machen. Das geht wirklich super von der Hand. Es scheinen auch so alle grundsätzlichen Special Moves vom Super Nintendo her rüber geschafft ja, eigentlich von, von der Arcade her ist es ja original. Rüber geschafft zu haben. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. So, und bevor ich es vergesse, mein Highlight ein Gameboy-Tragekoffer von damals. Herrlich. War nicht gerade billig, aber dafür super erhalten. Da zahle ich gerne mal 2, 3 Euro mehr, wenn, wenn der Zustand halt stimmt. Ach, sowas habe ich schon lange gesucht. Und das Problem ist nur irgendwie ins Regal der ist echt massig mal gucken wo ich den äh, gut unterbringe ähm, aber ach, herrlich super zustand so ein ding wollte ich immer mal haben was mir jetzt echt noch fehlt ist diese original Game Boy gürteltasche die hatte ich nämlich damals aber die habe ich bisher nirgendwo im guten zustand irgendwo rumliegen sehen aber mein so ein bisschen mein heimliches highlight der pixelbörse auf jeden fall als ich es gesehen habe habe ich mich sofort in das ding verliebt und musste es haben Herrlich. Nee. Das war jetzt meine Pickups. Also wie gesagt, ich habe eigentlich ganz gut äh, abgesahnt, würde ich sagen. Sowohl in der Pixelbörse als auch davor. Aber wie gesagt, dafür reicht es jetzt auch dieses Jahr. Ich muss jetzt erstmal wirklich jetzt versuchen, die ganzen Spiele irgendwie zu spielen. So, das waren also wieder mal meine Pickups. Vielen, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Und ich habe noch einen kleinen Aufruf. Und zwar läuft das mit meinen Abonnenten momentan ja gar nicht mal so schlecht. Und äh, vielleicht schaffe ich es sogar dieses Jahr. Meine 500 Mark zu knacken und zur feiern dieses ereignisses würde ich auch gerne wieder so ein frage antworten video machen das kam mir beim letzten mal ja sehr sehr gut an also falls ihr mal fragen habt für das jubiläumsvideo egal ob es dieses jahr ist oder nächstes jahr schauen wir mal aber vielleicht ne? könnte knapp werden aber vielleicht wird sogar dieses jahr etwas wenn es so weiterläuft. wenn ihr fragen habt haut in die kommentare rein das kommt dann alles an dem video dran also danke dass ihr zugeschaut habt. macht's gut Tschö.